War schon einmal jemand sauer auf dich, weil du nicht sofort auf eine Nachricht bei WhatsApp geantwortet hast? Oder hast du schon einmal ein Bild in deinen Status gestellt, welches im Endeffekt nicht jeder deiner Kontakte hätte sehen sollen? Dann pass jetzt genau auf, denn dir wird das nie wieder passieren. Denn in diesem Video zeigen wir dir die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp.